Für jeden Punkt, den ich in der DTM 2020 einfahren werde, wird Scheffler einen Baum pflanzen. Und dafür müssen wir voll ans Limit gehen, wie letztes Jahr. Gemeinsam können wir noch mehr schaffen als sportlichen Erfolg für eine grünere Zukunft.